erhält die Person einen Gewinn in Höhe von einer Geldeinheit. Wird eine blaue Kugel gezogen, erhält die Person keinen Gewinn. Wird eine graue Kugel gezogen, erhält die Person einen Gewinn in Höhe von zwei Geldeinheiten. Die Teilnahmegebühr beträgt eine Geldeinheit pro Person. Wie hoch ist die Gewinnerwartung aus Sicht der teilnehmenden Personen? Im ersten Schritt werden die Wahrscheinlichkeiten der drei Farben mit der Differenz aus den Gewinnen abzüglich der Gebühr multipliziert.